Auch online spielst du Joker Wild mit 5 Karten gegen den Automaten. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Star Games kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochspielen. Die höchste Karte gewinnt. Klick jetzt auf den Link unter diesem Video und besuch uns auf Casinoverdiener.com.